Bei uns ist der laute Ton Gang und Mein erster Eindruck, als ich es erste Mal gesehen habe. Stop stop stop Das ist bitte, du machst dich jetzt voll zum Und das geht ja groß und breit durch. macht man für ein stehen. Ich kann dir anschreien. Ich hab dir gesagt, das machst du mit mir nicht und ich komme jetzt ab hier.